Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker IQ Option. Ich habe 60 Sekunden und mein Starttrade beträgt hier 1000 US-Dollar. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5. britisch Pfund US-Dollar ganz gut aus allerdings müsste der Kurs noch etwas steigen ich mache da leider nicht ich suche weiter Euro, Britisch, Pfund. Hier steige ich ein. Aktuell ja, ist dieser Trade im Gewinn. Perfekt, den Trade habe ich gewonnen. Mal sehen, ob ich noch einen Trade finde. Out US-Dollar, wenn der Kurs noch weiter sinken sollte, steige ich ein. britisch von US-Dollar sieht auch ganz gut aus, allerdings muss der Kurs auch noch steigen. Okay, ich gehe nochmal in Euro-Britisch-Pfund vielleicht rein. A2S-Dollar. Hm. Kurs müsste noch ein wenig fallen. Insgesamt hast du hier sieben Währungspaare zur Auswahl, mit denen du eine Minute handeln kannst. Mit einer schönen Rendite von 88% aktuell. P status Allerdings kann hier nicht jeder binäre Option handeln. Du brauchst... Sicherheiten von 500.000 Euro, um bei IQ Option binäre Option handeln zu können, wenn du aus dem EU-Raum stammst. Wenn nicht, kannst du weiterhin dort binäre Option handeln. US-Dollar kommt noch mal runter könnte man vielleicht gegebenenfalls noch einsteigen reicht noch nicht Euro-Yen. Okay, hier gehe ich noch mal rein. Sollte er ja noch weiter steigen, steige ich noch mal ein mit 2.500 US-Dollar. Aktuell ist dieser Trade im Gewinn. Ganz knapp gewonnen. Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Adios.